Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sagt dem Einbeiniger zum Blinden, ich trete dir den Arsch. Sagt der Blinder, das will ich sehen. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, erzählt ihn weiter, habt einen guten Start in die Woche damit. Und wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, lasst mir ein Abo da oder schaut auf Mabara TV auf Facebook-Seite vorbei. Wir sehen uns. Bis dahin. Baba.